Also, ich habe hier einen Herrn von der Arbeitsgruppe Open Source Experts. Können Sie erzählen, wie es geschieht und was Sie da machen? Also, äh, wir sind die, der Arbeitskreis Open Source Steiermark der UBITS Steiermark, der Fachgruppe UBITS Steiermark und wir bemühen uns, dass wir die kommerziellen Anwender von Open Source miteinander vernetzen und einen Erfahrungsaustausch machen, um so unseren Mitgliedern den kommerziellen Einsatz von Open Source nicht nur schmackhaft zu machen, sondern auch ihnen die Möglichkeit zu geben, all die Kenntnisse aufzubauen und das Wissen aufzubauen, das sie brauchen, um ihre Kunden bestmöglich zu bedienen. Also haben sie äh, ja, wir haben zwischen 10 und 30 aktive Mitglieder, äh, die ihre Kunden mit Open Source Programmen ausstarten oder betreuen. Äh, und das Geschäft wächst und ist äh, für unsere Mitglieder sehr interessant. Und können Sie erzählen, was derzeit das beliebteste oder verbreiteste Open Source Produkt ist, das bei Firmen nachgefragt wird? Also, ist das direkt Linux oder sind das eher Datenbanken? Uh, unsere, uh, Die Kunden unserer Mitglieder sehen eher die Anwendung und weniger jetzt das Projekt im Vordergrund, aber wir haben von Voice-Over-IP-Lösungen, uh, Webserver uh, bis hin zu Office-Programmen haben wir alles im, im Programm. Sind Sie zum ersten Mal linux tag Das ist das zweite Mal, dass wir jetzt am Linux tag sind und dieses Mal haben wir eben die die, die Wirtschaftskammer auch als offiziellen Sponsor. Sehr gut, sehr gut. Können Sie etwas sagen? Sie waren letztes Mal am Linux dann Sie sind heuer da. Haben Sie irgendeine Entwicklung beobachtet oder einen hin? Ähm. Wir sind an und für sich mit dem Publikum hier sehr zufrieden, weil es eine gute Mischung hat zwischen Open-Source-Community und den kommerziellen Anwendern und wir haben auch einige kommerzielle Anfragen von Entwicklern, die sich selbstständig gemacht haben oder äh, gerade selbstständig machen wollen und die eben Open-Source verstärkt dazu einsetzen wollen, um ein eigenes Standbein, ein eigenes Geschäft aufzubauen. Das ist sehr interessant für uns. Gut, Dankeschön. Gerne.